Ricky, hm. bist du dir sicher, dass du vier gesehen hast einmal? Ich war mir eigentlich ziemlich sicher. Die sind hier rechts übers Feld und sind dann nach links ausgebrochen. Ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich die auf den Schienen sind. Du lügst. Nee, <lacht> also für den Fall der Fälle, ich habe nur zwei links im Blick, also nehmt lieber den Rechten dann, den ganz Rechten, den habe ich nicht im Blick. Den äh, habe hab ich. Wo ist der letzte, der nicht auf den Schienen steht gerade? Rechts der Schiene. Rechts der ist Schiene. Der in irgendeinem Schussfeld. Ja. ja. Ja. So, ausschalten jetzt. Okay, wir können auf. Alle ausgeschaltet. Down. Gut. Na dann. Da verbraucht ihr Lead, langsam wieder auf der zugewiesenen Seite der Schienen vorrücken. Wir sind jetzt bei den Containern. Ja, Was Die haben, es haben nicht wir sehen. nicht können? Die haben uns nicht gesehen. Spurt, wenn die wieder abdrehen, musst du sofort Bescheid sagen, ja? Ja. Obi? Ja? Äh, du machst bitte mich, dich mit deiner Gruppe mal bereit, äh, zu diesen Dragon Tees ja, zu oh, springen. Oh, oh. Am besten ein bisschen der weiter. Zieht der so zielt in unsere Richtung, der wird. Typ. Oh oh. Aber definitiv mit Kopf unten. <lacht> ja, sieht doch Oh, der ist Kamera ein Kamerad. Wenn es ein Go gibt, dann werdet ihr mal versuchen, da rüber zu kommen. Ist verstanden. Ist Meldung, wir sind Laufend gerade. Wir haben jetzt ungefähr 150 was Meter vor uns zwei AK-Schützen, die immer wieder in unsere Richtung gucken. Die scheinen definitiv was gesehen zu haben, allerdings ob die uns auch erkannt haben, ist nicht ganz klar. Ja, ja verstanden. Ihr werdet äh, auf meinen Befehl hin. Könnt euch jetzt mal wieder ein bisschen weiter Record. annähern an Gruppe Alpha werdet ihr dann oh, da nur rüberkriechen, zumindest die Hälfte des Weges und dann eventuell mal ansagen, geduckt laufen. Jetzt das, ist bei das, das, das ist eine eigene Entscheidung von euch, aber ihr müsst dann auf jeden Fall die Dragon Teeth ran, wenn der Befehl kommt. So, Spirit, einschätzen, ja. damit die anderen Leute darüber können an die Dragon Teeth. Wohin? An die Dragon Teeth. Rechte Seite, die Befestigung. Ungefähr ja. auf 280 werden die dann entweder kriechen oder geduckt laufen. Ja, in ich bin direkt Zeit hinter dir. Ich, dass ihr alle direkt hinter mir wäre es vor mir. Paul, ne? Und Sashi? Ja, verstanden. Sashi? Pauli, wo bist du? Ja. Ich bin Naja, ja, du oh, krabbelst gerade, oder? Direkt, direkt vor uns. Naja, ja, ja, ja. Und Sissi ist da, alles klar, dann sind ja. wir ja zusammen. Ja. Okay, es wird jetzt folgendermaßen laufen: Paul, ja, Sashi, ihr seid da sehen. vorne. Ihr ich werde bitte ja, Deckung geben Richtung, Richtung äh, dem Bunker auf der linken Seite. Okay. Ich werde es nochmal funken. Paul, Sashi, ich Deckung Richtung Container. Bunker auf 250, ja. äh, linke so, Seite der Schienen. Sissi, du bleibst bitte rechts da rechts liegen, Schienen, wo du gerade bist. Und Pogo und, und ich werden dann weiter vorrücken auf der Seite das das hier und, äh, und halt an diese Dunk Tief rangehen. Was heißt der Seite nördlich oder südlich? Südlich, verstanden. Na, südlich könnte ein Problem werden, ne? Wenn, wenn die, die, die anfangen zu feuern, ja, hast du den BTR von Ja, ja, von also ja, ja, ja, ich, ja, behalte ich du das doch am besten in meinem Auge. Art, dann komm ich immer hier ein Art, Stück, Art, Stück hoch. Genau, kommst du hinter mich hoch hier und dann... Ja, bevor sie schießt das ist natürlich noch komplett verdeckt. Ja, auf den Seite, kommt er das ja. Ding, ich ja, positiv. Also Bravo, ihr Lied, ich weise darauf hin, dass Sobald die Leute einsteigen und der sich auffällig verhält. am besten noch bevor sie geschossen haben. Sollten sie schießen, ergo, wenn der erste Schuss fällt, haben die MGs auch feuerfrei, verstanden? Darf ja, einfach verstanden. Das heißt ja, also, es sieht ja, folgendermaßen ja, aus bei uns: wir werden ja. nur die ja. Feinde auf 250 Grad an dem Bunker ausschalten. Wenn, ja, wenn die auf uns schießen, auf oder wenn die, die uns dann erkannt dann haben. Dann äh, am besten wäre es natürlich, dass wir dann sie dann erschießen, dann sobald sie uns erkannt haben, weil wir ja, ja, ja immer noch unauffällig bleiben die wollten, aus, bevor die ja. geschossen haben. Aber das weiß man ja, der, der einzige Typ, der von dieser Seite Aber Obi, melde mal eventuell Spirit weiter, dass halt Ruppi sein AP bereit macht ja, und nicht mitten in einer Gruppe hockt. Bei diesen, äh, falls der nicht uns in der Flanke fällt. Ich weise nochmal darauf hin, dass wir ungefähr 800 Meter südlich von eurer Position ähm, einen BTR haben. Wenn wir also beschossen werden, dann dürfte es auch dazu kommen, dass der BTR auf uns zufährt. Äh, da ihr die einzige Gruppe mit AT seid, äh, nochmal für eure, für eure Informationen. Ja, verstanden, danke. Also zumindest bei einer Steckung. Ja, aber dann sehen, dann sehen wir Rubi? nicht ein, was. Das geht darum, ja? aus dem Wirkungsbereich des also MGs rauszukommen. Du musst äh, dich hier an den Bahnschienen irgendwo aufhalten, dass gesagt, du wirklich verweisen hast, du musst deine AT auf dem BTR schießen. Probo, wir gehen mal ein bisschen ja. weiter runter und kriechen ein bisschen näher ran. Dann leg dich mal hier neben Troll. bis Was ist denn die Los, nächste Beschreibung? Probi, ich bleib und hier und spotte den, und den Wagen, oder was? Ja. Okay. Ja. Toll, Was war, war das Ziel gerade? Ein Ziel äh, bei den Containern äh, habe ich momentan. bitte, ab jetzt wird das Koordinieren. sobald ja. ein Go äh, gegeben wurde, werdet ihr dann entsprechend kriechen und äh, ja, er, er kriecht so lange, bis der erste Schuss fällt. Okay. Oh, die wieder. Spirit, also, gib mir mal eine später. Entfernung zur jetzigen Position. Das ist verstanden, von ihm. Ich hab auch schon hm, Männer schon. in Positionen, die decken. Der dreht dann nämlich äh, an der Kurve, an Und jemanden, der, und und mein, mein der mit mir zusammen vorne in den Muka rangeht. Wir sind also vollkommen organisiert. Keine Ziele? Moment kannst du jetzt zu zweit. Der vorgehen? Das war 800 Meter, das war 130. Jetzt ist er bei 795. Hinter dem Silo? Siehst du die Spirit? Ja, ich sehe Was? So. Ja, ja, mein oh, Mann oh, der ein drin drin drin drin läuft. Vier ja. zurück nach ja, rechts überquert. Okay. Gut, dann haben wir uns schon verstanden. Äh, springen eventuell mit einer Halbgruppe und die andere deckt noch. Das ist äh, frei nach euch. Alpha hm. wird auf jeden Fall euch sowieso decken. Kommt. Jo, genau so ist das organisiert. Ich habe Paul und äh, noch jemanden als Deckung und, okay, ich, und ich gehen Nachfrage vorne mehr, an die Drag Team ran. Sissy als Medic lasse ich hinten. Der beobachtet, wie gesagt, den, den Sie BTR. Hören, Jo, okay. aber dann warte auf Spirit, go Spirit, wir warten jo. auf dich. Jo, ich hör zu. Ja, sofort. MG ready. Von hier eigentlich jetzt safe. Was macht man jetzt? Distanz 300 Meter. Paul, wir müssen gleich Feuerdeckung ja. geben. Hast du auf, die, die sind jetzt, die sind jetzt sind weg. Links, ja. Der linken Seite noch Leute im Blick. Ja, die werden brauchen, Nicht mehr, der, der eine ist gerade weggelaufen. Ja, wenn sie weg sind, ist klar. Wird besser. Jetzt ja, könnte man laufen. Ja, Spirit, ja. jetzt der Zeitpunkt. Alles klar, dann Pogo nach vorne. Schnell. Also nicht aufstehen, aber ja, schnell ja, nach ja, vorne. Ja. Hab's schon verstanden. Wird man jetzt vor oder ich, ich hab jetzt gar nicht verstanden. Nee, nee. äh, Bravo wirkt vor. Ja, was ist los, Tony? Tony? Ja. Nichts, passt schon. Was hast du gerade gesagt? Alles gut. Ah, okay. Disregard. Hier vorne an diese Zähne, ne? Jo, verstanden. Die Drachenzähne. Äh, ich habe Rupi neben mir, oder? Die Drachenzähne, ja. ganz genau. Also, auf große Entfernung linke Seite, sind das HL, äh, da Helicopter auf Hört. der Seite. schon unterwegs? Ich sehe keinen. Positiv sind unterwegs. Ja. Äh, ich vermute unbesetzter Mi-8 ja. auf 310. Jo, schon gesehen. Ja, tun sie. Auf 300 Grad ja, tun sie. Auf 300 Grad ja, tun sie. Ich dachte, die sollten... Die sind schon, dran. Sind schon okay, dran. Okay, dann haben wir uns doch missverstanden. Jo, äh, Pogo okay. halt. Nee, ist noch nicht da. Jo, das war, glaube ich, auch, warum ich es nicht äh realisiert habe. Weil es hier nämlich echt ganz gut ist. Ähm, ja, wir haben jetzt Blick auf den Bunker und wir haben Blick auf äh eure Seite. Der ist 500 Meter an... der Ja, 100 Meter zu... Ja, an der, Kreuze, an der Kreuzung, wo er immer umdreht, sind es 500... Ne, es sind 800. 800 700. Also von hier sehe ich zu ja. so viel Wiese. Jo, Moment. Okay, also Spotlight. Äh, linke Seite der Schienen. Bunker zeigt tatsächlich nach Süden, ist also kein Problem für uns. Rechte Seite relativ offen hinter der Straße. Äh... All, ihr habt nur die Dragon Teeth als Deckung äh, und ungefähr 100 Meter Freifläche hinter den Dragon Teeth bis auf die Fabrikanlage, was auch immer das ist. Ja. Gegner kann ich hier keine sehen. Hm. Oh, die rücken wieder zurück auf der linken Seite. Wir haben Audio ja, ah, die kreuzen wieder. Die laufen jetzt zu. Ja, wie gesagt, keine Einheiten zwischen euch und der Halle. Äh, die Patrouille ist aufgeschreckt wieder und schreit auch rum. Wo sind unsere äh Kugler, oder? könnte sein, dass die uns jetzt gleich entdecken. Okay, Pogo, wir gehen mal wieder runter. Linke sind da entdeckt worden. Warte dich Pogo, Deckung Richtung Bunker. Er Lade, Lade, blute. Ja, blute nur leicht, geht noch. Tony, machst du? Alles klar, sehr gut. Liegen bleiben, liegen bleiben, auf jeden Fall liegen bleiben. Auf 100 Grad ist ein BMP noch genau im Wald, äh genau auf der Wiese. Schön liegen bleiben hat schon jemand Lied gefunden? Ja, ich hab's Und nicht über die äh, Schienen, Schiene gehen, nein. Der versucht gerade das Fahrzeug zu zu Okay, es steht ungefähr 100 Meter weg, sag mal 50 Meter weg von den Schienen. Ja, genau da. Pogo? Mist, ich hab mein, Head, äh, mein, mein Ding jetzt nicht runtergeklappt. Ja. Okay. Was schießt er? Da? Ähm, ja. Das BMP, das steht genau da, äh, mitten in der Wiese. Ja, BMP sehe ich, von der, der Turm ist gar nicht in die Richtung gedreht, wo es gerade äh, hingeschossen hat. Nee, nee, nicht, also der, nicht, der direkt an den Schienen steht der andere. Einer mitten im, im Gras. Ähm. Da sieht man nur den Turm. Ah ja, ich sehe. Äh, passt auf, unser, unser Teller und, ähm, und den Engeler äh, versuchen es zu flankieren. Verstanden. Ich sehe eine abgestürzte so äh, Herkules. Übrigens. Naja, ja. Das, das ist für später. Eher unwichtig. So, Obi ist gleich wieder da. Ähm, du kannst mal Richtung Westen gucken, ob du da irgendwas siehst. Also einfach hinter die Tief gehen und dann. Aber nicht über die Schienen, weil dann steht mal auf. Okay. Nicht aufstehen, Obi. Nicht aufstehen. Nicht aufstehen. Ja. nicht aufstehen. Hinter dir 100 Grad ähm, BMP 2 oder 3 genau in der Wiese. Wir können nur Richtung Westen weg. Er liegt auf den Gleisen entlang? Ich. Oh, okay. ZSU ist down. Ähm, Bunker noch nicht ausgeschaltet. Ich weiß. Lead down und ähm, was mit Alpha Lead ist, weiß ich nicht. Also, Pony könnte hier wieder weg. Die zwei anderen übernehmen die Sicherung nach Westen. Paul, Sashi, Sissi, wie sieht's bei euch aus? Ich bin wieder. Da. Ja, ich lebe die ganze Zeit schon und hole, äh, hab Paul gerade wiederholt und Sashi lebt auch noch. Pogo? Ja. ja. Kommt jo, super. Nach, dann erstmal Dings halten da. und haltet dann euch dann dann an Okay, hast du den äh, Bunker? Jo. Ich geh da hin. Achso, ich wollte gerade hin. Aber dann mach du das, Bogo. Ich kann das jetzt gerade aber sowieso nicht sehen. Jo, sehr gut. Alpha Lead hier bravo komm! Ja mal Eugene? Alpha hier Lead. <lacht> Quatsch! Wiederholen? Ja. Ne, ist schon gut. War falsche Meldung. Also, Obi, ich komm da mal auf die nördliche Seite von den Schienen einfach <lacht> überrollen. Ich gehe mich mal auf die Suche nach äh, Ben machen. Ja, ja Pogo, überspringst du mich? Ich gebe dir Deckung. Jo. Roll hinter dir rüber. Jo, muss Bescherst eine Position geben. Ist die? Nope. Hier wäre einer. Rolle. Na dann fang schon mal an. Zieh ihn raus Ich fang schon mal an, ich muss selber krabbeln. Warte. Du bist drüben? Ja, steck dich. Ganz. Oder Obi Ja, ich höre. Ja. irgendwelche AT-Schützen hinten? Ja. Negativ, die äh, Gruppe ist noch ungefähr 150 Meter von uns entfernt. Soll ich mal rüber äh, kriechen, checken? Nee, dann, ich glaube dann bist du Ach, wieder weg. Wo bist du denn, Sergi? Ich habe ein äh, Fahrzeug gesehen, aber ich glaube, das steht auf dem äh, auf dem Zug. Also kann man es nicht verwenden, um den BMP zu zerstören. Ich sehe den BMP. Ja, ich sehe den auch. Um, hier oh, das Fahrzeug ich. bewegt sich auf uns zu. Jo, jo. Niedrig, nied einfach niedrig halten. Ja, liegt hier, bravo, äh, setzt das Blend ab. Äh, ich habe zwei Fahrzeuge südlich der Schienen gesichtet, ein BMP3 und irgendwas, was aussieht wie ein BTR. Ja, steht direkt auf 100 Grad. Der direkt dran stand, Nicht der, der sich bewegt. Okay. Oh. <lacht> Dass wir aber auch keine AT haben, ey. Alter AT schützen und wow Splitter oh, wow, wow und nur eine Rakete für den AT Schützen ich weiß Splitter Konzentriere dich mal auf Westen. Ich habe da gerade Stimmen gehört. Es könnte sein, dass da jetzt Gegner kommen. Hörst du? Nee. Wie für Bravo kommt die Tür? Wie siehst du aber euch aus? Sie lebt ja da alle noch oder müssen wir euch da irgendwie raus? Ich glaube, hier lebt keiner mehr. Ich versuche, mein Code wieder zu aktivieren. Ich glaube, der BMP ist auch schon, hat die Seite gewechselt. Ah doch, äh, Ricky, äh, Mitsuseen ist noch da. Ja, aber das BMP reißt nicht hier ein irgendwie und wir haben Audiokontakt wieder aus eurer Richtung irgendwo. Jo, der Audiokontakt aus unserer Richtung ist abgedeckt durch Pogo. Den BMP sehe ich, der versucht gerade zu euch zu kommen. Okay, der ist bei euch. Ist okay, wir rücken mal weiter da auf diesen Short-Container. Short -Container? Den blauen. Verstanden. Am besten dahinter, am besten dahinter, aber geh geht, weiter, geht, geh einfach geht weiter. Nicht. Muss auf Ach, der das geht Seite. gar nicht, okay. okay. Gut, dann weiter. Kann nicht äh, knien, muss kriechen. Robi, oh, bist du da? Lass uns mal hier reingehen, Pogo. Ich weiß nicht, ob ich die Treppe hochkriechen kann. Ach du kannst dich bewegen oder was? Ich kann nur äh, kriechen, ja. Okay. Dann bleib erstmal da. Ich komm hoch, oder? Okay, sehr gut. Bravolid ist auch da, ich bin mit Poro weiter vorne, wir haben eins der Gebäude erreicht Kontakt direkt neben uns, sehen den Zug mit den Fahrzeugen alle, uh, Zur Mauer <lacht> Mal Sissi, hörst du mich? Positiv okay. Sind Paul und Sashi bei dir? Sashi ist bei mir, Paul suche ich gerade. verstanden Kein Moment Hört Was wolltest du, Ricky? Ah. Feind gesichtet, Feind gesichtet Hab ich freigab... Ausschalten, ausschalten, ausschalten Ich bin mit einem. Down. Ich bin mit einem. Okay, durchzählen wer an den Dragon Teeth ist. Nein, Dragon Star. Teeth ist so ein Scheißen. Oh, hey, hallo! 3 oder... oh, oh, Gruppe ist da. Oh, super. Lead hier Bravo. Gruppe ist vollständig und an dem vereinbarten Punkt versammelt. Verstanden. Alpha Bravo hier Lead hinlegen und sprengen auf mein zeichen Okay, alle machen okay auf den boden sprengung auf wir sind mein sind zeichen so Freude, Hallo. ich will es sehen aber liegen siehst du ihn eh nicht? ist hier runter ich also, bin noch hinterm stein jetzt. wiederholen war das ein zeichen positiv sprengung jetzt jo sprengen <lacht> der an schießt ja da ist gerade das deswegen ist menü weggegangen ja. Äh, war ja. Nicht der ja. Tag, ne? Sollen wir noch überprüfen? Das muss das man überprüfen. Ja! Die schreien immer noch. Bravo wird äh, Richtung Westen wieder ans Haus ran, Rücken Alpha deckt. Okay, wir rücken Richtung Westen wieder ans Haus ran, Alpha deckt. Ausführung jetzt. Also Ruppi, ich würde dir allein schon deswegen gerne eine RPG suchen, weil du mit dem Ding nicht umgehen kannst. Hm, doch kann ich. Bravo. Bravo, Wir hätten den Tank-Elger wieder nebenhin stellen sollen. So, Pogo, Paul, Sashi, ihr geht dann bitte mal durch die Halle wieder an die Fahrzeuge ran und äh, checkt das Ergebnis. Sissi folgt mir. Jo. No. Ich kann ja nicht hochgehen. Ich kann nicht hoch in die Halle gehen. Ja, ich auch irgendwie mit. Ja, andere Seite geht. Ähm, der Zug ist weg, die Fahrzeuge sind noch da. Na, Der eine hat wenigstens keine Reifen mehr. Ähm, ja! Jetzt können wir noch Satchels legen. Jo, zum Glück habe ich zwei mitgeholt. Äh, wir würden dann nochmal Satchels legen. Soll ich decken oder soll ich auch einen legen? Nein, decke. Decke erstmal. Wir sollen sowieso erstmal die Position noch ich halten. Ich habe noch nie gesehen, dass diese Teile schießen. Noch für Bravo Äh, ich schon. Sei froh. Ich schon. Bei der letzten Mission von. Ich äh... <lacht> auch nicht sagen, Ja, wenn ihr noch habt, dann bitte nochmal Sessions legen. Und. Äh, so eben, ne? das... Paul Fogo. Dann nochmal vermieden, Sashie deckt euch. Doch, der Zug ist weg. Ja, ja, ja. So, ich stecke jetzt mal nach vorne. Ja. Ah. <lacht> Zünder 30 Sekunden, ja. Was? Was? Nein, war ich jetzt. Ich glaube, die Sashie ist am besten zwischen die jeweiligen ja. Fahrzeuge ja. knallen. Ja. Der restliche Zug muss nicht gesprengt werden, auch schließlich die Fahrzeuge darauf kommen. Jo, so wurde das auch gemacht, denke ich mal. Ich check das mal. Das schon oh, Alter, Nerf, das Ist Fahrt. Sascha liegt. Alter, nervt das, Mann. Ja, ich bin auch halt ein bisschen ich, äh, durch gerade. Ja, das ist die Fahrt, oh, ja, ich. ich dran. ich wieder da. Hm. Schreien sie nach hurra. Alpha Bravo hier, Lead, abrücken Richtung Osten zu den Dragon Teeth erneut. Diesmal äh, springt zuerst Alpha und Bravo, deckt. Absprung, äh, absprechen, Ohra. selbstständig. <lacht> Ja, schon. Du bist gleich tot. Du bist gleich tot. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Lied hier, Bravo, Satchels Sollte liegen, äh, sind auch in den richtigen Positionen. Wir rücken jetzt ab, wieder auf, den, äh, auf die Ostseite des Gebäudes und äh, formieren uns dann noch Da steht halt. noch einer rechts. Wer ist, das ist hier der von uns? Deg Positiv. Äh, ja, okay. okay. Alle von oh, Bravo hier. wieder auf die Ostseite okay, des Hauses. Ist verstanden. gehe ja, okay, hier lang. Geh mal südlich rum. Ist Paul? Ja, Ach, da. Ist mir egal, einfach auf die Ostseite. Auf der Ostseite wird dann gesammelt Einfach mal durchzählen, wäre dann schon da Jo, da. ist ist Ah, wunderbar, ihr seid ja schon, dann ja. folgt mir Kompakt Tee, so. ah. Ja, ja das der ist also. Solange wir nicht wir auf dem Okay, wir beziehen wieder Deckung hier ja. in den äh, Drachenzähnen Oh, Gott sei Dank. Alpha Bravo durchzählen und melden. Okay, Der mhm. Eins. Oh ja, Bravo komplett. Wir sind Zwei. vollständig. Drei. Bravo vollständig, meine ich. Vier. Alpha auch vollständig. Ja. Wiederholen, Doppelpunkt. Alpha vollständig. Verstanden, Trennung Alpha Bravo, Trennung jetzt. Äh, Sprengung jetzt. Okay, Sprengung ausführen. Na ja, endlich. endlich Ruhe ja, was für ein Arschloch! Okay Paul? ja Steck Richtung West und Deckst um Richtung Osten Das kann ich machen. Okay. Wir hüpfen nur rüber und geben von der Ausdeckung oder was? Jo. Wohin? Bravo, Bravo überspringt jetzt die Straße. Einfach rüber. Okay, rüber, rüber, rüber, rüber. Am Zaun weiter entlang, sobald die anderen drüber sind, können nach. Ah, nope. oh, kein Shack tack Movement. Okay, okay Pogo, no. dann die Leute an den Zaun, am Zaun weiter entlang führen bis zu den nächsten Gebäuden. No, Straße ist übersprungen, wir gehen weiter zu den Gebäuden. Irgendjemand kotzt hier. Muss einer von euch gewesen eine Ich am Schuh. Dann bist du es ja wahrscheinlich gewesen. Unten an der Sohle. Achso, okay. Du kannst unter deine Sohle gucken, dann laufen. <lacht> Auf ein Bein Fählen hüpfen oder, den oder den was? <lacht> Oh! Sprint! Vorne Ans Haus. Links die Scheune, oder? Links die Scheune, oder? Ja! Ja! Ich seh schon das Lagerfeuer! Scheiße, auf, auf, rechts! Okay! Okay! Scheiß drauf! Scheiß drauf! Scheiß drauf! Sashi! Hopp! Zurück! Deckung aufbauen! Moment! Ich muss mich kurz umschauen! Oh! Die liegen da alle ums Feuer! Ich glaube, die haben uns. Ey, ja, ja, warum jetzt sofort Enteilung? Das Versch ich nicht erschießen ja, ah. Guck nicht um die Ecke, da hört sogar gleich wieder um. Das ist fakt. Ne? Ja, aber die, haben aber nicht die Ecke eingeschossen ja jetzt nichts. Liegt hier, Bravo. Äh, wir haben einen weiteren Ausfall. Doch, die Können wir gerade versorgen und sind auch sonst weiter. Okay, also ich sehe hier jetzt nichts. Wir sehen. Nach links, okay. ich brauche hier drüben mal jemanden, der mich deckt. Sekunde, und weg von den Ecken, soll ich einrauchen? Naobi? bleib Hinter, weg ja. von den Ecken, nein, nicht einrauchen. Ich will nicht weiter haben, aber bleib weg von den Ecken und nur Gegner erschießen, die um die Ecken rumkommen. Sissi, no. einmal hier oh, okay. versorgen. Ich sehe die zwei direkt beim Dingens beim Flagger. Ich gehe jetzt mal kurz nach vorne, zersche ich nicht feuern. Ja. Guck mal am besten durch den Scheuneneingang da. Okay. <lacht> Was ein kleiner Wichser, ich habe ihn ausgeschaltet, also einen von denen. Oh, no, Paul ist wieder weg. Du zeigst deutliche Ausfallerscheinungen, Paul. Ich bin schon dreimal umgefallen. Ich bin schon dreimal umgefallen. Das, weiter hm, das ist schon ausgeschaltet das kriegt, weiter ausgeschaltet. Ja? Weiter ist ausgeschaltet. Ordentlich. Okay, Zeschi, hier weiter decken. Du kannst hier wieder an die Ecke kommen. Okay, okay, er ist auf mich Okay, Zeschi, Paul, Pogo. Euch drei, 90 Grad. Zeschi, Paul, Pogo. Euch drei brauche ich. Ich brauche euch und wir, haben einen und beim haben wir einen Ausfall? Vorstoß in die Scheune ich... halb rechts von unserer Deckungsposition. Hier, hier Wisst ihr welche hier, hier. ich Grad meine? Gradzahl, nein. Ich denke schon. Gradzahl ist 105. Oh, das funktioniert eine funktionierende Karte, das ist so behindert. Wir können die Karte nicht richtig. Da müsst ihr reinspringen. Mach mal dein da Deckung aufbauen. wir das das okay. sonst? bereit. Das hast du immer noch drauf. Aber ein Pogo oh, besser. Bringt ja nicht. Ach so, Pogo in hier vorne, hier vorne. Ist nicht die Karte ist in Ordnung. Wow, wow, wow, wow. Komm zurück, komm zurück. Jo, ja, Auswahlgruppe aus der Straße. Okay, Problem hat er nicht. Pa äh, Pogo Paul springt einmal alleine. Ich finde Zäsche also, ja, jetzt gerade okay. nicht. Ja, ja. Oli, oh, da ist er doch im Gebäude. Er meldet oder? sich nicht. Jo, dann ja, hinter den anderen her. Ja. So, ich mitkommen? Hop, in Verlängerung den Bunker. die? Ja, lebe dich doch. Meldung an mich? Sind im Gebäude angekommen ja. Alle? Ja Positiv Gute Arbeit Können ihr von da irgendwie nicht weiter? Die dürfen im 7 von Okay, dann hinterher ja. Okay h okay. bravo, ihr Lead, wir nähern uns Richtung Ost, ja. dem feindlichen WMP Wir machen Kontakt auf die Ecke. Im Haus AK. Das klingt nach einem AK, AK, ja. AK ja. Ne, keine Granate am besten. Kann man das MG von hier. Ja. Ja, ich kann nicht zielen, Pogo. Kannst du? Sind wir, ja, sind wir nicht eigentlich hier rumgegangen, um nicht mehr Bobby, mehr, kann nicht entheilen, wenn. Alles gut, alles gut, Sissy. Ist er ausgeschaltet? Irgendwie mhm. nicht. Okay. Jetzt. Okay. Dann Pogo mal bitte alleine ein bisschen weiter vor und versuch den mal auszuschalten. Ist raus. Ist ausgeschaltet jetzt? Okay. Ja, oh, ja, ja. Gut, dann gehen wir weiter. Sissy, Paul, ihr geht mal bitte hier Richtung 350, die Stra äh, Straße so 10-15 Meter weiter runter. Baut da halt mal eine Deckung auf. sicher? Oh. Okay, nachziehen. Nice. Jo, dann gehen wir mal weiter und überspringen Sissi und Paul. Warum Okay. Jo, weiter, weiter, weiter. Weiter. Äh, ja. zurück, zurück. Ja, okay, stopp. Da am Jeep. Oh, oh, oh, auf dem Was, ja, Was ja, siehst du da? Ist ausgeschaltet. Hast du den nicht gesehen, den Schützen, der oben am Kord sitzt? Oben? Nö <lacht> okay, dann habe ich ihn vielleicht ausgeschaltet Warte, war das Chord von vorhin, ne, wo wir BD funkt haben? Ja Das war geil, Alter, Da ist ein Chord-Kerter, dann oben ist weg Okay, äh... Sashi, Pogo, ihr baut bitte hier Deckung auf Versucht okay. mal so, alle Bereiche abzuscannen, die ihr einsehen könnt Und Paul und Sissi folgen mir Linke Seite ja. Beziehungsweise wir tauschen Sissi und äh, Sashi Ja, aber ja. der hat definitiv Du sollst mit, äh, Obi laufen. So wie Paul. Alpha für Bravo kommt. hier, der Hof ist sauber, ich hab unseren Rücken, Herr Pogo. Jo. Ja. Also das Cord ist ausgeschaltet, das war ein Technical. Ach, das war hinter Busch für mich, deswegen hab ich nicht gesehen. ich seh immer noch nicht von hier. Wir sehen den Panzer, das ist ein T-72B. <lacht> Reaktivpanzerung, den kriegen wir mit der ja, nee, 80er Bush ich Busch, von hier. Ja, wir hier. Ein Georg W Double, Double hängt da vor. Paul? Das ist der aktive? Ist jetzt Siehst du den? Ja. ja. Da sind ja schon meinst, meinst, meinst du, den kriegst du? Du meinst jetzt den, der hier rechts im der, in der steht, oder? Der ist doch nicht aktiv, oder? Ist der aktiv? Ne, ne? Oder möchtest du noch? Oh, sieht nicht danach ja. aus, aber der hat auch was Sekt zu mir. Eh Stimmt, ja. Alter, die stehen davor. da gibt Da Leute mit RPGs, wo sie ja. versuchst doch, wenn er. Nicht für Bravo kommen. Also wir haben den Panzer gesichtet, den ihr meint, ich, das ist ein T72B mit Reaktivpanzerung. Äh, steht neben einem Hauptquartier, ist das richtig? So ungefähr die Richtung hier, wo wir sind. Jo, dann sind wir richtig. Der ist inaktiv. Ja, verstanden. Ja, da sehen sie mich nicht. Also, das ja, schießt doch einfach immer mit dem Schalter ein paar rauf. Wenn der sich einen Turm dreht, dann wisst ihr, dass der Scharf ist. Oh, verstanden. Wald ah. in meinem Auge, Paul. Was? Okay, der Rest kann sich mal hier an der... Der Das kann sich mal hier hinter Paul aufstellen und dann äh, wird hier mal Deckung weiter aufgebaut. Es kann doch nicht sein, dass dieser Panzer da immer noch drin ist. Wenn der Halle einfach, wie es das machen würde, Tür auf, paar Rauchgranaten Ringe drin, drin geschmissen, in die Bude und dann raus da. Die scheiß Lagerhalle mit hochgejagt. Dann wissen wir mal was Schönes für die Augen. <lacht> Im Gegensatz zu, wenn man äh, dich sieht. Oder wenn du in den Spiegel guckst. Okay. okay, bis auf Paul. Paul gibt Deckung. Äh, rücken jetzt mal bitte alle hier auf 270 Grad hinter das Haus. 290, Entschuldigung. Aufgemacht. Äh, rechts. Rechts wird aufgeholt. Sekunde, bring mich in Position. Ja, äh, ich werde hier gerade von allen Seiten belabert. Ähm, nee, folgendermaßen: Und zwar, wer schießt denn jetzt auf was? Also, weil die hier stehen okay. drei Leute ins, mit mir inklusive vor der Tür. Schießen wir alle drauf oder sollen wir warten? Oder wie sieht es aus? Du angeblich soll ja alle doch schießen. so bald ihr den schachten französischen guck mal eine nee, ist eine katastrophe entfalten okay gut yougi du musst sofort wegrennen ne ja klar auf 3 1 Du musst akzeptieren dass wir alle zwar sehr lange dauert ja das ist ja nicht der aktive panzer oder ich weiß nicht ob der aktive engage <lacht> Ich hätte das Gebäude vielleicht. Ich glaube, die sind alle aktiv. Also, mit was schießen Pausen. die denn? Ja, auf die Positiv. Band, also, Was für eine Munition! Passiert dann? ja gar nicht. Oh mein Gott, oh mein Hat Gott, oh mein Gott, Setschle ich rollen, rollen, rollen. jetzt die Pizze ein und dann mit einem Winner los. Achtung, weg hier. Zone frei. Fresse. Das ist das, das Scheiß, was ich jemals gemacht habe, ganz ehrlich. Ja, äh, warum haben wir nicht einfach das Gebäude abgerissen? Na, einfach mal durchziehen. ich hab noch einen Schuss Jo, ja. ich mach frei Ich hab auch noch Hier. einen Sind die alle aktiv, oder was ist da los? Ja, ja. alle ja. Rückstrahlzone frei, aber gut, ist bei denen egal, ne? Rückstrahlzone frei Na, Paul, was wird, kriegst Headpack, oder? Ah, ne, du nicht denke, ja. Ja, ja, Jo, ist frei die Union, die Mach mal Platz, dann schließe ich auch noch rein. der hat gerade seinen Turm Voll. gesenkt, Turm ist kaputt Jo, oh. dann, scheiß drauf okay, okay. Sollte vielleicht noch links einer stehen. Genau, bewegt sich keiner mehr. Da ist äh, Crew ausgestiegen. Ja, lass den Sunny, wenn ich kaputt noch gar nichts. Bravo, ja, Lied an alle. Da ist äh, gerade eine Crew ausgestiegen aus solchen Panzer. Und, und das da sind noch zwei Panzer drin, die ich mich beschossen habe auf der linken Seite. Ja, die bewegen sich nicht. Genauso wie die anderen, die sich eben nicht bewegt haben. Feuer einstellen, wir gehen rein. ich teile in der Halle ah, ja. Da noch oh, ja, ja, ja. Also. Doch Raketen ah, schießen ja. mal da rein also. Asten? Oh, gut, Alter. Sehr schön Sehr schön